So, verschiedene verschiedene Geschmack ne? Pineapple Ananas was noch Füllsack Strawberry verschiedene Geschmack Mango Das ist gut. Ja, auch schon, auch bei mir, wenn es schon hart ist, ja, ich esse auch manchmal ein bisschen, wenn es mir zu scharf ist nach dem Essen, das hilft auch, wenn, es, wenn das Essen zu scharf ist. Ein bisschen Wasser drin. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja sollen also, weg. Ja. Ja, ist schon viel Wasser, ne? Ja, also schon viel... Ich nicht. nicht Genau richtig. Ich Ich so nicht gut. Ich bin Ich bin nicht Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Und mehr? Lieferung, die Lieferung, die Lieferung, ja right? Ah, okay, alles hey. okay. so, Nee, yeah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 Noch mehr? Oh, nee, ist Ja, nicht. ja ah, das, <lacht> das. ist zu dünn. Zu Das ist gut. Nichts. Lecker! Lecker! Oder? Oh, oh. ab oh, Meisen, ab Meisen! Guck mal! Das aufstehen, das aufstehen! Nee, das. Das, das war so ein großes Schießen. Gebel. Das war mein Käfer. Ah, nee, das ist ja. Ungefährlich, aber halt groß. Nein, naja, ich hab' ja nicht gesehen. Käfer? Ja, großer So auch die Der so viel. Ja, voll so Das ist ein Käfer. Ja, Oh, ja. Oh, yeah. <lacht>